Hey yo, Gizzo, was geht ab Dic, di, di, di, oh. <lacht> ist am start yeah, yeah. und im heutigen video und im heutigen video oh, wie man hier sieht an dem chat ähm, ja ich bin live auf twitch für alle die mal vorbeischauen wollen leute kommt dran alter Gebt mir voll auf Twitch und kommt dran, wenn ich streame. So sieht es aus. Momentan ein bisschen weniger los. Deswegen, ich habe euch nötig, Mann, Kommt dran, kommt dran, auf jeden Fall. Und heute, heute verköstigen wir etwas ganz Spezielles. Ja, Ich würde mal sagen, eigentlich kann ich den Titel vom Video umändern oder vom Format. Normal heißt es ja, schmeckt er. Ich nenne es jetzt einfach, schmeckt. Geht um den headshot von zack plus und es gibt ihn einmal in lemon ingwer soviel ich weiß in lemon ingwer und der soll scheinbar gar nicht schlecht sein das ist jetzt hier gaming and learning booster aber mit dem geschmack flavor Saur cola cracker also sauro cola cracker und ja da war ich auf da war ich auf amazon ja, und habe ich mal geguckt und er hat eine ganz miserable Bewertung für den Geschmack, zumindest viele, viele oder einige haben über den Geschmack gelästert, wie hier zum Beispiel, ähm, äh, war ursprünglich zum Lernen gedacht, werde davon jedoch total müde und der Fokus fühlt sich an, als wäre man leicht angetrunken, werde es nicht wiederverwenden, da ich das Gefühl nicht mag. Davon abgesehen, schmeckt es echt nicht gut. Okay, das ist untertrieben, finde es schon fast ekelhaft ja ähm, tja dann gibt es noch weitere so ähm, schmeckt halt Müll MMN erfüllt aber seinen Zweck gut insofern richtig dosiert okay ähm, was haben wir hier noch so eklig und, st und zu stark dosiert okay ja, hab die Sorte Sora Cola Cracker bestellt. Es schmeckt aber nicht richtig sauer und auch nicht nach Cola Crackern. Also Cola Cracker auf Deutsch. Da gibt es ja zum Beispiel von Mawam welche und so weiter. Nie wieder schreibt er dazu. Ja, und deswegen bin ich natürlich sehr gespannt. Sehr gespannt. Ähm, noch original verpackt. Ja, kann man sehen. Kamera schalt scharf. Was ist los mit dir? Ja, noch original verpackt. Ja, deshalb. Machen wir das mal zusammen auf. Dazu gehe ich rüber auf die andere Ansicht. Dann haben wir hier das, ne? das. Sieht hier ein bisschen unordentlich aus. Schon mal ein Tuch, falls ich verlepper. Ja, da haben wir einen Cracker. Dann würde ich einmal sagen, wir machen den Cracker auf. Äh, den Cracker, den Booster auf. So. Tadam. Ich kann auch ein bisschen näher rangehen, dass man ein bisschen mehr von der ganzen Materie sieht. So. Ich denke, so ist es ein bisschen besser. Dann haben wir den Headshot das mache ich jetzt mal auf und dann gucken wir jetzt mal rein wie das überhaupt drin von innen aussieht so so eine Schutzfolie drüber auf jeden fall So, die Folie schmeiße ich weg, brauche ich nicht ich rieche jetzt mal also geruchstechnisch geruchstechnisch riecht es auf jeden fall nach so ähm, Cola Cracker, wie man sie kennt ja, weil einer geschrieben hat auf Amazon, es würde überhaupt nicht danach schmecken. Riechen tut es auf jeden Fall schon mal danach. Was haben wir da drin? Ähm, wahrscheinlich, dass es nicht feucht würde. So ein Beutelchen. Das machen wir mal zur Seite. So. Und jetzt ist die Frage: Da muss er jetzt irgendwo noch. Ah ja, da ist der Rülöffel, äh, würde ich sagen. Nein. Das, das Scoop. Ja. Ja, da haben wir den. So. Also wie gesagt, es riecht auf jeden Fall nach dem Crackern. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, deswegen bin ich auch so gespannt, wie der schmeckt und ob er tatsächlich was taugt. Ähm, weil natürlich der Matthias Clemens, ne, der Chef, Besitzer von ZEC Plus, hat natürlich mit seiner Ansage gegen die ganzen anderen äh, Booster Firmen und so weiter sich mit Sicherheit ein paar Feinde gemacht und vielleicht sind die Amazon ja, Bewertungen nicht echt, sondern nur dazu da, um den Booster schlecht zu machen. Ich bin jetzt mal auf jeden Fall vom Geschmack her sehr gespannt. Ich werde aber nur ein Scoop nehmen. Ja? Verzehr Empfehlung ist hier: zwei Scoop zu nehmen und es wären dann 14 Gramm von dem Pulver. Und äh, in 300 Milliliter kaltem Wasser. Und nach 30 Minuten soll da die Wirkung vom Fokus und vom, Wach vom Wachheitsgrad äh, entstanden sein. Ich habe jetzt aber heute schon ein paar Kaffees getrunken. Und deshalb, ähm, ja, will ich es nicht übertreiben, trinke ich jetzt auf jeden Fall mal nur eins Scoop für den Geschmack. Und vielleicht, wenn wir nachher noch ein bisschen Warzone zocken, nachdem wir das andere Paket noch aufgemacht haben, äh, vielleicht merke ich auch was davon. Aber wie gesagt, unterdosiert. Es geht jetzt hier erstmal rein um den Geschmack. Bin ich sehr gespannt. Und was soll ich sagen? Guck mal, ich habe es mir jetzt nur geholt, interessehalber tatsächlich, ähm, um zu sehen, wie es ist, ob man was merkt. Und weil ich ja nach meinen Streams jetzt immer noch ins Training gehen möchte, dass ich da nicht in ein Loch fall und vielleicht noch motiviert bin, zu trainieren zu gehen, nachdem man so lange sitzt. Stream, man weiß es. Also okay. Sec Plus, Sad Shot, Cola Cracker, sauer. Ich habe hier einmal ein Becher vorbereitet von Body Attack. Dies nichts von Sack Plus. Ich bekomme auch nichts von Sec Plus ähm, oder sonst irgendwas. Wie gesagt, rein Eigeninteresse an der ganzen Geschichte. Ähm, habe ich eine Skala? Hier habe ich eine Skala. Ich mache auf jeden Fall mal 300 Milliliter rein von einem guten Zeugs. So, gucken wir mal. Also von einem guten Zeugs, was heißt guten zeug Von dem Wasser. <lacht> Vom Wasser 300 Milliliter rein. Lass mal sehen. Wo sind, wir jetzt? Wo sind die 300 Milliliter? Da sind die 300 Milliliter. Also bin damit. Ah, spritzt ja alles voll hier. So, das sind jetzt 300 Milliliter. Wie gesagt, ich mache nur einen Löffel rein. Ist aber die normale Menge an Wasser. Vielleicht schmeckt es deshalb nicht intensiv genug oder whatever. Aber um den, wenn es ekelhaft ist, ist ekelhaft, ob ich jetzt genug reinmache oder nicht genug reinmache. Von daher ähm, sind wir mal gespannt. Ich werde natürlich auch schütteln, nicht rühren. So, dann kommen wir her nochmal. Hat sich schon wieder schon halb, halb verdeckt. Und gut gehäuften Löffel. So, so viel mache ich rein. So viel ist ungefähr drin. Und das kommt jetzt in den guten Mixer, Shaker. Noch einmal den Headshot wieder zu. Dann wechseln wir noch schnell die Kameraperspektive wieder. So. sehr gespannt Wir machen zu und dann wird geschakert müsste eigentlich reichen auf jeden fall kaltes wasser aus dem kühlschrank Bin auch sehr gespannt inwiefern er sich auflöst so ich rieche jetzt noch mal da rein und es riecht absolut nach cola damals das glas ist scharf, noch nicht ganz, oder? Jetzt hat es zu fokus. Wir lernen es mal rein. Okay. Ja. Sieht aus wie Cappuccino. <lacht> Verflüssigte Cappuccino mit Milchpulver. Ja, ja jetzt ist es wieder scharf, so sieht auf jeden Fall aus. Und okay, also dann würde ich jetzt mal sagen, der Geschmackstest kommt. <lacht> Mal näher ran, mal Was soll ich sagen? Wie gesagt, ich bekomme nichts von Z Plus oder sonst irgendwas. Es ist rein eigenes Interesse, und ich muss sagen, dieser Booster schmeckt. Absolut nach Cola-Cracker. Und er ist auch sauer. Definitiv. Also was die da schreiben auf Amazon ist gelogen. Über Geschmack lässt sich streiten, aber dass er hier sch ähm, schreibt, ähm, ist überhaupt nicht sauer. Das ist absolut gelogen. Ich habe extra meine Zähne, nach, ich habe ja vorher noch geduscht, ich habe extra meine Zähne nicht geputzt, dass es den sch Geschmack nicht verfälscht. Es ist auf jeden Fall sauer. Und meiner Meinung nach schmeckt es auch absolut nach Cola Cracker. Und wenn es für jemanden nicht nach Cola Cracker schmeckt, dann hat er entweder noch nie Cola Cracker getrunken oder gegessen. <lacht> getrunken. <lacht> oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es zu behaupten, dass es eklig ist. Ist einfach nur gelogen. Ja, es ist gelogen. Es ist absolut gut. Es ist absolut gut. Ob es eine Wirkung hat, weiß ich nicht. Mir gucken mal auf die Uhr, 22.20 Uhr. Dann gucke ich, dass ich ungefähr um 22.50 Uhr, 11 Uhr mit ähm, Warzone anfange. Wie gesagt, es ist nur ein Scoop in 300 Milliliter. Dementsprechend ist es nur die Hälfte von dem, was rein soll. Und es hat trotzdem einen sehr intensiven Cola Cracker Geschmack. Ich kann da überhaupt gar nichts dagegen sagen. Also, wie gesagt, falls sich da jetzt jemand überlegt hat, äh, den Headshot zu probieren, weil er von der Marge eben niedriger ist wie alle anderen, zumindest so wie es der Matthias Clemens von ZEG Plus gesagt hat und dann die Amazon Bewertungen angeguckt hat und da drin steht ekliger Geschmack und so weiter. Nie wiederholen, dies, das. Vom Geschmack her auf jeden Fall gelogen, Das ist geil. Geil. Das war es ja auf jeden Fall von der Verköstigung. Deshalb vielen Dank fürs Einschalten, wenn du das Video bis hier angeguckt hast. Delicious. Ich sag Adio, dein Dio. Ja, ja. Und nicht anbrennen lassen.